Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier heute Morgen aus dem Ruhrgebiet aus Duisburg. Landschaftspark Duisburg-Nord hier, Startpunkt zum Mammutmarsch, äh, Ruhrgebiet 2023. Ich freue mich wie ein kleines Kind, mein zweiter Mammutmarsch in diesem Jahr nach Hamburg Ende Februar. Und ihr seht schon hier kurzärmlich, fast schon sommerliche Temperaturen. Heute gemeldet sie bis an 20 Grad und also zwar ein bisschen Regen, egal, das tut der Stimmung keinen Abbruch. Und wir warten jetzt noch ein bisschen hier, Es ist los geht, Stadtgruppe 2, 7 Uhr. Kulisse schon wieder wunderbar und weg ist los, ich freue mich. Ihr glaubt gar nicht, wie stolz wir sind. Über 8000 Mammuts gehen ja dieses Wochenende auf die Strecke. Mammut! Mammut! Mammut! Mammut! Sehr geil, da geht's für euch los in 5, 4, 3, 2, 1, los Mammuts, viel Spaß und bis später! Kilometer zwei, mittlerweile mag man ja gar nicht sagen, gerade erst losgelaufen, wir haben schon mächtig Spaß hier, wir sind jetzt erstmal mal fünf Kilometer auf dem grünen Pfad, war fast äh, schnurstracks geradeaus, also verlaufen kann man sich sowieso nicht. Ja mittlerweile Kilometer 6, bisher ja landschaftlich nicht so ganz abwechslungsreich, aber wir kommen jetzt hier gleich an den Rhein-Herne-Kanal am Gasometer vorbei und dann geht es straight Richtung VP1. Die ersten sauren Gurken. Ja, liebe Leute, knapp Kilometer ja, 10 genau. hier und Leute sozusagen aus unserer Münsterländischen Heimat getroffen die Ramona aus Burg Steinfurt. Und die hat die ist unterwegs hier mit dem, wie heißt du denn? Sockel. Sockel. Ja, super. Aber das ist ganz schön anstrengend, auf 55 Kilometer hier den, Oh, nicht? 30 habe ich schon damit gemacht. Ja, cool. Respekt, Peter, mit dem Beispiel ja, dran. Nächstes Mal, ne? Kommt Gizmo auch mit? Nächstes mal gehst mal mit dem Ja. Ich brauche einen Hund, der mich schiebt. Ja, genau. Kann man ja auch davor spannen nehmen, ne, den Hund. Nee. Das wäre dann ich noch effektiv. Du würdest wahrscheinlich ziehen. Alles klar, dann noch einen schönen Tag. Ciao. Auch so. Hello. Leute, da kommt man dann nett ins Gespräch hier bei VP1 und dann geht die Zeit vorbei. Man dachte ja eigentlich in den 5 Minuten hinsetzen und dann, dann weiter, aber da waren wir glaube ich schon wieder Viertelstündchen hier. Ja. Geht ja gar nicht, ne? Wir sind nachher noch wieder dunkel, wenn wir ins Ziel Weiter geht's. Sonne scheint, Samstagmorgen. Diese Ruhe hier am Wasser spazieren geht. Herrlich, ne? Herrlich, wenn ich mein das herrlich. Und wisst ihr, warum das so ruhig ist? Weil wir den Peter verloren haben. Der Peter braucht noch was für hinter an der Brücke. Diese Ruhe. Ich genieße das. Ich komm mal. <lacht> Mittlerweile ist unser Wanderquartett auch vollständig. Okay. Mit dabei ja hier, habt ihr schon gesehen, habt ihr ja schon gesehen, der, der Peter hier vom Kanal der Jörg und jetzt auch der Joe. Extra, extra aus Stuttgart hier ins Ruhrgebiet bekommen, um diese herrliche Wanderung mit äh, dieser herrlichen Begleitung hier heute zu so erleben. Ich habe die herrliche Begleitung, jawohl. Start haben wir uns ja nicht gesehen, hat der Joe ein bisschen verpasst. Ne? Mm, ähm, Duisburger, Duisburger Straßenbahnsystem ist wohl nicht so richtungsweisend ausgeschildert. <lacht> dass man auch mal in die andere Richtung fährt. Es ist auch eine schöne Stadt, kann man sich ja alles mal angucken. Ja, natürlich. Vielleicht nicht direkt vorm Start, aber ja. sonst. <lacht> Auf jeden Fall, ne? Der Starter. Der wurde ist ein bisschen ausgespannt, der Joe, ne? Von einem anderen Wanderer. Ein anderer Wanderer, oh, der hat ihn vereinnahmt. Ja. Hat er uns den, äh, Was ist unseren Joe hier in Beschlag genommen. Ja, liebe Leute, wir versuchen immer so bei Ampeln und sowas ähm, schnell vorbeizukommen, um das Grün ein bisschen zu interpretieren. Aber es gibt auch ähm, Aufstauungen, die haben Vorfahrt, definitiv. Das sind die Kommunionkinder hier. Ja. Da warten natürlich gern. Mittlerweile hier Kilometer 17, die ersten kleinen Höhenmeter. Ich habe mal geguckt hier. Wir haben schon 100 Höhenmeter geschafft, Sie sind noch knapp 200. Und die laufen hier nebenbei so mit, also richtige, richtige Steigung, sag ich mal, jetzt die Mammomarsch Heidelberg oder sowas. Gibt's ja hier gar nicht. Ne? Das ist halt Ruhrgebiet, mal ein bisschen rauf, ein bisschen runter. Gleich kommt noch die Zeche, nee, die Halde, wie heißt die Halde nochmal? Zollverein. Äh, also. Halde, Halde, Zollverein. Nee, wahrscheinlich heißt die anders, aber wo der Tetrae da oben drauf ist, da dürfen wir noch hoch. Und dann schauen wir mal, ne? Wie heißt die Halde? Halde-Beck-Straße. halde, halde siehste? Ist immer gut, jemanden dabei zu haben, der sich auskennt. Ja, liebe Leute, mittlerweile 20 Kilometer. Wir mal gucken. Genau vier Stunden und zwei Minuten verstrichene Zeit. Und 5,4er Schnitt. Wir laufen ja jetzt hier nicht auf Sport, auf Zeit, aber das ist okay, ne? Und ich habe noch so eine kleine Hoffnung. Meine Tochter läuft auch mit, die ist jetzt um Punkt 11 Uhr, haben wir es jetzt, jetzt gerade gestartet, die 30 Kilometer und rein theoretisch, wenn sie langsam genug läuft und wir das Tempo beibehalten, haben wir noch eine Chance, die zu treffen auf den letzten 10 Kilometern. Kilometer 23 und wir kommen jetzt hier in Essen an die Zeche Zollverein. die, die äh, Schlange einer Pause ist ja länger als die Pause gleich. Hm. Manchmal überrascht man sich auch wieder selber. Das ist schon fast gesund, was ich mir jetzt hier geholt habe. Keine Süßigkeit. Und ich habe dem Peter auch eine kleine Motivationsbanane mitgebracht, nämlich die Du schaffst das. Bananen. Was der VP manchmal nicht leisten kann, kann halt ein guter Wanderkamerad leisten, nämlich eine Wurst. <lacht> Danke, Jörg. Lecker. Mm -hmm. Ich bin heute Morgen ja direkt kurzärmlich gestartet, es waren 8 Grad, 10 Grad oder sowas, aber es ist okay, man weiß, einfach war ein paar Meter gelaufen, ist. es wird relativ warm und mit der Windbreker beste alles gut. Der Peter hatte gerade schon ein Problem, der hat ja mit der dicken Jacke gestartet, die in den Rucksack zu bekommen und der Joe hat ein ähnliches Problem und ähm, muss man halt ein bisschen erfinderisch werden, also wenn ihr sowas mitmacht, dann nehmt euch den Rucksack mit, wo es reinpasst oder ähm, drauf passt oder halt keine Jacke oder eine Jacke, die man beim VP liegen lassen kann. Muss man sich neu kaufen. Ein bisschen schwund ist immer. Komm Joe. Aber so geht's ja auch. So geht's auch. Weiter geht's. <lacht> Liebe Leute, mittlerweile 13 Uhr, also inklusive Pausen, sechs Stunden hier unterwegs. Ungefähr Streckenhalbzeit hier bei Kilometer knapp 28 auf der alten äh, Nordstern-Strecke. Wie heißt das hier? Nordstern-Trasse. Trasse, Dankeschön. Nordstern-Trasse. Irgendwo rechts ist Gelsenkirchen, hinter uns ist Essen. Wir laufen jetzt Richtung Bottrop. Wenn man mit Joe unterwegs ist, der kennt immer alle Leute, man kommt irgendwie gar nicht weiter. Aber die habe ja auch schon mal Videos gesehen. Hi, Zorro, hi. Hi Dominik. Und hat er den Dominik hier getroffen? Mhm. Weiter geht's. Richtung Halde. Immer diese E-Bike-Rocker, bist du einfach weggeklingelt hier. Das ist unglaublich. Und es gibt ja auch Leute, die bei so einer Marschveranstaltung 50 Kilometer hier unterfordert sind und die bereiten sich dann sozusagen ihre Beine ganz besonders darauf vor. Liebe Leute, Kilometer 35 jetzt hier VP in Bottrop. Ruhig, ich äh, sag gerade ruhig, ich zeig euch mal warum. Kommen wir um die Ecke hier, äh, Zeche Prosper 2. Und Wetter Wettervorhersage sage ich, schon am Regen. und Von daher bin ich sehr dankbar, dass die Sonne scheint und wir jetzt hier 35 Kilometer. Wir haben bis 14 Uhr einen Sinn, siebeneinhalb Stunden knapp unterwegs sind. Aber noch Richtig fit dabei und freuen uns dann gleich so. oben rauf auf die Halde an der. Wie heißt die Straße nochmal? Halde Beckstraße. Halde Beckstraße. Dankeschön, die Tetra Eda bezwingen zu dürfen. Aber erstmal ein erst bisschen Pause machen. Für so einen Verpflegungsposten auf jeden Fall eine super Kulisse. Das motiviert mich jetzt gerade total. also mich ein bisschen demotiviert, ich habe jetzt nicht mal Kohlehydrate. Also keine. Schokosnacks, kein Snickers. Es gibt Gurke, saure Gurke ein paar Salzstangen. Ich kommt mal ein bisschen cooler hier, Agatha. Und dann muss ich mal eben kurz hier um die Ecke. Dann geht's weiter. Einmal Cola, bitte. Ja. Danke schön. Bitte. Nicht? Ja, vorhin vor nach gefühlt eine Stunde Pause. Wie lange waren wir hier? Ja, war noch Viel weniger war es, glaube ich, gedacht. nicht. Ne? Aber es gibt hier, guck mal, Joe hat noch äh, lecker Eis gefunden hier. Das ist ein, ja. dieser, ein richtiger Italiener, glaube ich. Ja. Eine Eisbude, richtig ja. gutes Eis. Auf jeden Fall waren die, haben die länger Pause gemacht als wir, weil wir später kamen. Und wir starten gleichzeitig. Also, wer ist jetzt die Pussy? Ja, das, das könnt ihr jetzt <lacht> ja denken, wie, wie das sein kann, ne? dass die hier <lacht> später angekommen sind. Und darum noch weiter geht's. Kilometer 37 und alle machen mir hier Angst wegen Tetraeda und hast du nicht gesehen. Ne? Riesenberg schaffst du nie im Leben. Guckt euch mal den kleinen Hügel da an, ey. Ein Sandhaufen da. Was ist das? Mhm. Da schauen wir gleich mal. Schauen wir mal. <lacht> <Hey>. Hallo? <lacht> Mammut ist am Limit. Der Angstgegner heute hier bei Kilometer 38 oder 36, 37, sowas hier, die Stufen ja, okay. rauf, 400 Stufen. Knapp zum Tetraeder. Und die Aussicht ist natürlich bombastisch. Und Jubil war es für dich jetzt hier? Auch eine kleine Herausforderung, oder? Ja, natürlich, klar. Ich habe meinen Puls so messen können, ohne in die Hand aufzulegen. Ich, ich, ich, ich, muss, das mir, gespürt, ich muss mir jetzt ein bisschen schön ja. ne? ja. aber, aber Ich war so dann nicht. schon ein bisschen kurzatmig, okay, aber so meinem Alter, da es auch mal sein. sein ne? so. Du hast es super gemacht, ich halt gar keine und Frage. Und jetzt ist ja alles sehr gut. Ja. Oh. Ja, liebe Leute, und oben vom Tetraeder ist die Aussicht natürlich noch mal. Wenn man von hier oben schön sehen kann, ist es in Duisburg am Regnen. Das ist jetzt ja unser Ziel sozusagen, zurück zum Start zu laufen. War schon eine tolle Sache, eine tolle Erfahrung, wenn es jetzt mal da oben auf dem Tetraeder zu sein. das es ganz schön wackelig ist. Und hier oben bei dem kleinen Zwischenfrobie gab es noch lecker Marmorkuchen. Konnte ich jetzt nicht filmen? Ich hatte die Finger voll Ich habe nämlich keine Servietten. Peter und ich haben gerade festgestellt, wir sind beide richtig stolz auf uns. Auf jeden Fall. Das können wir auch sein. Auch oh, dass wir es zusammen gemacht haben, über eine schöne gemeinsame Erinnerung, ja. das freut mich. Tetraeder. Tetraeder. 400 Stufen. Unglaublich. oben hin. Und dann auch hier das Gerippe da hoch. Ja. Und du mit deiner nicht Ja, ne? Höhenangst. Hallo? Ja. Dafür hast du da. Ja, hast du auch also, bei mir schon die, die kleine Trittleiter mit zwei Stufen, wo um ich einer festhalten muss. Das stimmt, ja. Hm. kommen in Bottrop, bei Kilometer schauen wir mal 39 dann <lacht> mittlerweile 10 Stunden wir waren immer doof am im Kopf wir dachten echt schon hier Verpflegungsposten Nein, Nummer 4. <lacht> Mit Würstchen vom Grill, das wäre es gewesen jetzt. ne? Aber wir sind nicht weitergekommen. gekommen. Ich glaube, so eine Bratwurst, im Brötchen, das wäre der Gamekiller Killer gewesen hier heute. Ja, Freunde, wir sind ein bisschen überrascht jetzt hier. Die Strecke jetzt hier rechts über den Golfclub Oberhausen Richtung VP 4. Ja, vielleicht sind wir hier im Golfclub, keine Ahnung, ne? Was der Mammutmaßstab für uns bereit hält, aber ich glaube kaum. Ne? Ist jetzt, ist jetzt zu so früh gefreut, hier wäre es weitergegangen Richtung Golfclub und wir wir gehen jetzt hier. Schön durch die Wallahmucken. Wir haben gerade noch die Mitfahrgelegenheiten äh, geregelt. Wir sind natürlich CO2-neutral, der Peter, freundlich wie er ist, in seinem Tesla uns hier aus Havixberg aus dem Münsterland hier nach Duisburg gefahren. Mit dem Strom vom eigenen Dach, hoffe ich doch. Ja natürlich, Sehr verständlich. Sehr verständlich. Und ähm, er kümmert sich natürlich dann auch wie eine Mutter darum, dass wir alle wieder halb nach Hause kommen ne? ja. und der Joe auch in seinem Hotel in Essen in ja, der Heide ja. ankommt. Weil, kann ich mal verraten, so war heute Morgen zu spät zum Start. Weil, habe ich das schon erzählt? Weiß ich gar nicht. erzähl ich nochmal. Weil ähm, die Ausschilderung der öffentlichen Verkehrssysteme hier in Duisburg wohl nicht so verständlich ist, dass Leute, die hier zu Besuch sind, die richtige Richtung wählen. Habe ich schön gesagt, ne? Ja. <lacht> ja. Und damit er sich schon wieder verfährt, haben wir gesagt, weißt du was? Safety die Fürst, bringen wir jetzt bis zum Hotel. So sieht's aus. Aber erst mich natürlich. Haben die eine Hotelbar? Also, so richtig gastfreundlich wirkt das jetzt hier nicht in Oberhausen. Ne? Dass man nicht mal für Fußgänger auf dem Zebrastreifen anhält. Aber gut, bis dann so. Das haben wir Motivation hier, ne? die Leute. Dankeschön für die Motivation. Bravo, also, ja bald habt ihr das doch geschafft. Ja, ich glaube auch. Zwölf <lacht> noch oder zehn? Zehn noch. Ja, liebe Leute, wir sind hier bei VP4, mittlerweile gleich 18 oh. Uhr, bei ein bisschen Kopfrechen, also 11 Stunden unterwegs, 45 Kilometer. Da? Und da ist auch der Rotpott-Griller, da gibt's Currywurst. Ist leider nicht im, im Startgeld mit Begriff muss man extra kaufen, aber okay. es gibt es hier immer. Ja liebe Leute, das war jetzt hier ganz kurz VP4. Wir müssen mal zu dass wir jetzt Richtung Ziel kommen. sind noch 9 Kilometer. Haben wir gerade erfahren, weil der Regen, äh, rückt näher. Regenradar sagt du. Uh, Dann schauen wir mal, dass wir nicht so viel davon abbekommen. Hier geht's weiter. Was wir auf jeden Fall feststellen, nach VP4, dass das Teilnehmerfeld ja ganz schön ausgedünnt ist. Jetzt kommen ja 30 und 55 Kilometer zusammen. Und so langsam haben wir jetzt ja auch nicht unterwegs. Ein gut, 5 Schnitt. Und hm. Ob die alle noch kommen? Ob die alle schon weggelaufen sind? Da wir zu viel Pause machen? Ich weiß es nicht. Was meint ihr? Sind die uns alle weggelaufen schon, die anderen? Warum sind wir hier so wenig Leute? Die ich glaube, die sitzen noch. Wir waren schon immer eine ganze zu Wie meinst du? Ach so. <lacht> glaube, es regnet. Ah, macht ja nichts, ne? Hier. Erstens Erfahrung ist der beste Koch, ne? Ja. Peter hat auch einen Schirm dabei, aber er meint, ne, ein bisschen Wasserkühlung ist auch. Ganz Hallo, gut. flüssiger Sonnenschein. Flüssiger Sonnenschein, genau. Oh, ich will diesen so Schirm. Sehr schön. Mittlerweile hat es jetzt so richtig schön in Anführungsstrichen eingeregnet hier. Jetzt sind wir trotzdem, wir jetzt hier am 50-Kilometer-Schild angekommen. Also leider nur noch fünf Kilometer, dann ist der schöne Tag schon wieder vorbei. Und leider jetzt nicht wegen der Strecke, dass ich jetzt sage, okay, ich muss unbedingt auch weiterlaufen, wäre jetzt kein Problem. Aber wir haben uns halt jetzt unterhalten, ne? Und der war wieder dabei, extra aus Stuttgart angereist hier, um mit uns zu marschieren. Und da bin ich schon wieder ein bisschen, bisschen, wehmütig. Also so, wenn du das hier siehst, müssen unbedingt das Ganze bald wiederholen woanders zusammen. Ich werde jetzt bis zum Ziel ein bisschen weniger filmen, weil jetzt sind hier drei Kilometer bis zum Ziel letzte, was ich euch gezeigt habe, war ja das 50 Kilometer Schild, da waren es ja noch gut 5 5,5 und Ruhrgebiet im Regen sieht halt so aus wie Ruhrgebiet im Regen <lacht> und darum, wird ja, die Bilder aus dem Ziel und wir laufen jetzt noch hier ein Stündchen, nee, drei Kilometer, ja, ein halbes Stündchen. Ja, liebe Leute, das war schon wieder hier. Mammutmarsch, Ruhrgebiet, 2023, 55 Kilometer, obwohl es knapp 56 waren. Aber wir haben auch sechs Stempel in den Stempelpass bekommen. Von daher alles gut. Das Wetter hat zum Schluss nicht so mitgespielt, aber es hat der Stimmung keinen Abbruch getan. Ich bin total begeistert wieder mit unserer Wandertruppe, mit den Wanderbuddies hier unterwegs zu sein. Und wir vermissen ein bisschen den Lutz, der war letztes Mal noch dabei. Liebe Grüße nach Hamburg hier an Lutz. Wir genau. sich ganz, ganz lief. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mal bitte einen Daumen nach oben da. Wenn noch nicht hat, gerne den Kanal abonnieren. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Lackro-Via. Like Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao. Jo.